Eine der vielen Fragen, die uns zum Thema Zitieren immer wieder gestellt werden ist, welchen Zitierstil soll ich verwenden bzw. wie sollen meine Quellenangaben aussehen? In diesem Video möchten wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten geben. Ein paar wichtige Infos vorab. Den einen Zitierstil, der für alle Seminar- oder Abschlussarbeiten und sonstige wissenschaftliche Texte gilt, den gibt es nicht. Es gibt unzählige Zitierstile, die sich in vielen kleinen Details unterscheiden und letztlich die Optik Ihrer Quellenangaben und Ihres Literaturverzeichnisses festlegen. Allein der Betreuer der Arbeit oder auch die Fakultät entscheidet, wie genau zitiert wird. Um Ihren Zitierstil zu finden, müssen Sie sich zunächst auf die Zitiermethode festlegen. Prinzipiell gibt es zwei Zitiermethoden, in der Fußnote oder im Text. Diese zwei grundlegenden Zitiermethoden unterscheiden sich dann in der Ausführlichkeit der Quellenangabe. Kurzbeleg, Vollbeleg, Nummer oder Autorenkürzel. Der Zitierstil an sich regelt dann Details wie Autorenschreibweise, typografische Hervorhebung, Interpunktion, Umfang der bibliografischen Angaben und so weiter. In Absprache mit Ihrem Betreuer der Seminar- bzw. Abschlussarbeit müssen Sie sich für einen Zitierstil entscheiden. Egal welchen Zitierstil Sie wählen, achten Sie unbedingt auf Einheitlichkeit. Wichtig ist auch, dass alle bibliografischen Angaben genannt werden, die nötig sind, um die Quelle eindeutig zu identifizieren und so wieder auffindbar zu machen. Schauen wir uns zunächst die Fußnotenzitiermethode an. Diese Methode wendet meist einen Kurzbeleg an. Kurzbeleg bedeutet, dass in der Fußnote die verkürzten Angaben zur Quelle stehen. In der Regel also der Autorennachname, das Erscheinungsjahr und die Seitenzahl, von der das Zitat entnommen wurde. Alternativ kann in der Fußnotenmethode auch ein Vollbeleg verwendet werden. Beim Vollbeleg werden die vollständigen und ausführlichen bibliografischen Daten der zitierten Quelle in die Fußnote geschrieben. Der Unterschied zu den Angaben im Literaturverzeichnis ist nur, dass in der Fußnote auch noch die Zitatseite mitgenannt wird. Sobald einmal der ausführliche Vollbeleg in einer Fußnote genannt wurde, können die weiteren Fußnoten verkürzt werden. Im Beispiel sieht man dies bei den Fußnoten 1 und 3. Wenden wir uns nun der Zitiermethode im Text zu. Eine recht beliebte Methode ist der Kurzbeleg im Text, auch Harvard-Zitierweise genannt. Klassischerweise wird hier der Kurzbeleg in runden Klammern direkt hinter dem Zitat angegeben. Der Kurzbeleg enthält den Autorennamen, das Erscheinungsjahr und die Zitatsseite. Eine weitere Möglichkeit, die Quelle im Text anzugeben, ist die Referenznummer. Bei der Zitiermethode Referenznummer im Text wird nur eine Ziffer, meist in eckigen Klammern, hinter das Zitat geschrieben. Welche Quelle sich hinter der Ziffer verbirgt, kann der Leser dann erst im Literaturverzeichnis nachschlagen. Der Betreuer ihrer Arbeit entscheidet, ob sie zur Referenznummer auch noch die Zitatseite angeben müssen. Eine Mischung aus Kurzbeleg und Referenznummer ist das Autorenkürzel. Diese Schreibweise ist eher in der Informatik anzutreffen. Meist werden hierbei in eckigen Klammern die ersten Buchstaben des Autorennamens mit den letzten zwei Ziffern des Erscheinungsjahrs kombiniert. Alle Zitiermethoden und Stile erfordern am Ende ihres Textteils ein Literaturverzeichnis. Das Literaturverzeichnis listet die Quellen auf, aus denen Sie in Ihrer Arbeit Zitate entnommen haben geben Sie im Literaturverzeichnis alle Daten an, die es Ihrem Betreuer einfach und schnell ermöglichen, die Quelle aufzufinden. Bei einem Fußnoten-Zitierstil oder bei der Zitiermethode nach Harvard wird das Literaturverzeichnis alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors sortiert. Der Zitierstil bestimmt das genaue Design Ihres Literaturverzeichnisses, zum Beispiel die Trennzeichen. Bei einem Referenznummern-Zitierstil oder auch bei Autorenkürzeln werden die Quellen anhand der Referenznummer bzw. alphabetisch nach dem Autorenkürzel sortiert. Auch hier können Details wie Autorenschreibweise und Trennzeichen je nach Zitierstil unterschiedlich sein. Wir wiederholen uns nur ungern, aber bitte fragen Sie Ihren Betreuer der Arbeit nach Zitierstilvorgaben. Er bewertet die Arbeit und nur er kann über den Zitierstil entscheiden. Falls er keine Vorgaben macht, können Sie natürlich selbst entscheiden. Achten Sie aber vor allem auf die Einheitlichkeit. Gerne können Sie bei weiteren Fragen auch unsere Bibliotheksseminare besuchen oder einen Beratungstermin bei uns vereinbaren.